Hallo, da bin ich mal wieder. <lacht> bei mir ist es in letzter Zeit so, dass meine Handgelenke mal wieder größere Probleme machen. Ich habe mich ja schon öfter über meine Handgelenke beschwert, Es ist ein Dauerthema bei mir. Bisher war es immer so, dass die rechte Hand das größere Problem war, also das war immer die schlechte Hand. Dadurch, dass die Elle hier nicht richtig fest ist, kann ich die Hand nicht weit nach außen drehen, also so ist maximal und wenn ich sie weiter drehe, kugelt sich die Elle aus und dann kann ich die Hand auch nicht mehr belasten. So, das ist alles noch immer genauso scheiße wie immer. Bloß ist die rechte Hand jetzt nicht mehr die schlechte Hand, weil die linke noch beschissen ist. In der linken Hand habe ich jetzt irgendwelche Sehnenentzündungen, ich weiß es nicht genau, also... Der Orthopäde meinte, das sind entzündliche Prozesse, die da ablaufen. Und ja, also ich bin genauso schlau wie vorher. Es tut dann einfach furchtbar weh. Aus dem Grund habe ich mir neue Armschienen geben lassen. Das nehme ich jetzt mal zum Anlass, um euch ein bisschen was über Bandagen, Schienen und Orthesen zu erklären. Ganz allgemein und speziell auf die Thematik Handgelenke bezogen, weil das halt das Thema ist, womit ich mich leider am besten auskenne. Fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Bandage und einer Schiene und einer Orthese? Schienen und Orthesen ist im Prinzip genau das gleiche. Orthese ist nur das kompliziertere Wort dafür, deswegen sage ich eigentlich lieber Schiene, weil das ist eigentlich klar, was man dann meint und da muss ich nicht mit irgendwelchen Fremdwörtern daherkommen. Im Gegensatz zu Schienen sind Bandagen üblicherweise weich. Also, das hier ist eine Bandage. Ihr seht, das ist einfach nur ein langes Band, das hat hier am Ende einen Kettverschluss, Dann kann man es zumachen. Das ist in dem Fall eine Kniebandage, die kann man sich einfach ums Knie wickeln, festziehen, zukletten, dann hält das. Eine andere Form von Bandage ist zum Beispiel dieses hier. Das hat hier so ein Loch, das ist eine Handgelenkbandage in dem Fall. Die wickelt man sich so. Das Handgelenk rum. Und jetzt ist sie hübsch. Ja. Man kann die auch anders rum machen. Je nachdem wie man es lieber trägt. So. Hübsch. So hat man ein bisschen weniger Zeug hier an der Hand, was stört, aber dafür fühlt sich das hinten komisch an. Also muss man sich halt überlegen, was besser funktioniert. Das hier ist nochmal eine Kniebandage. Die ist auch mit Klettverschluss. Das ist so ein Schlauch. Hier vorne hat es eine Aussparung für die Kniescheibe. Und genau, das kann man sich dann einfach. Knie machen, festziehen, hält. Dieses hier ist mein neues Lieblingsteil. Das ist eine Bandage für die Lendenwirbelsäule. Das ist unheimlich gut. Ich würde es jeden Tag tragen. Ich werde es jeden Tag tragen, sobald ich meinen Darm wieder benutzen kann, den ich leider gestern ein bisschen massakriert habe mit der Brotschneidermaschine. Die Bandage für die Lendenwirbelsäule ist so, dass die die legt man sich quasi an mit dem unteren Klettverschluss und danach legt man die äußeren Klettverschlüsse drüber und zieht die kräftig an und dann stützt es. Das ist auch ganz angenehm. Was die Bandagen gemeinsam haben, ist, dass sie weich sind. Es gibt auch Bandagen zum Schlüpfen, da habe ich jetzt keine da. Also, die sind dann einfach nur so eine Schlauchform. Aber insgesamt geben Bandagen nicht besonders viel Halt. Die helfen dann, wenn nur eine geringe Instabilität da ist oder wenn einfach eine gewisse Kompression erreicht werden soll. Für Leute mit Ehlers-Danlos-Syndrom ist es häufig so, dass Schienen die bessere Wahl sind, weil sie einfach mehr Last aufnehmen und besser stabilisieren. Schienen erlauben aber im Gegensatz zu Bandagen keinen kompletten Bewegungsradius. Also Schienen sind immer gewisserweise immobilisierend. Also, die halten das Gelenk fest und dann kann es sich nicht mehr bewegen. Die erste Handgelenkschiene, die ich mir geholt habe, ist diese hier, das ist die Össur Spectra. Wenn ihr die Namen von den Schienen nicht richtig versteht, dann schaltet ihr Untertitel an, weil da ist es ausgeschrieben. Also das hier ist die Spektra, die ist ganz cool. Die Spektra hat den Vorteil und den Nachteil, dass sie nur einen Klettverschluss hat hat hier so vier Schnüre über die Länge aber der ganze Armbereich wird praktisch mit nur einem einzigen Klettverschluss geschlossen das schlüpft man so rein und dann kann man das einfach nehmen und festziehen Flup. So, also ja, sie hat noch einen kleinen Klettverschluss hier oben das ist nur um, ja, die Hand zu stabilisieren. Was die hat, sind zwei Schienen und zwar Eine hier unten und eine hier oben. Die hier oben ist gerade und die bleibt auch gerade. Die hier unten kann man rausnehmen und dann zurechtbiegen. Ich mache das jetzt mal vor und zeige euch, wie so eine Schiene aussieht. Also die sind meistens aus Aluminium. Die kann man ganz einfach mit der Hand verbiegen. Aber man sollte ja nicht einfach auf Gut Glück biegen, so wie ich das mache. <lacht> Im Idealfall. Lässt man es von Profis machen. So, das hier ist die Schiene. Also wenn ihr die Hand so drauflegt, dann seht ihr, die ist ziemlich gerade, die habe ich mir so hingebogen, weil das mit der Spektra für mich so am besten funktioniert. Das Material von der Spektra ist relativ viel Baumwolle, also natürlich hat es einen Kunstfaseranteil, aber es fühlt sich ziemlich nach Baumwolle an und das Ding ist einfach mordsstabil. also das macht alles mit. Die hat mich noch nie im Stich gelassen. Damit kann man Gott weiß was machen auch richtig belasten und die macht das mit. So nach einem Jahr fällt sie dann irgendwann auseinander, aber das ist dann schon okay. Die ist übrigens auch verschreibungsfähig, also die hat eine Hilfsmittelnummer. Man kann die sich verschreiben lassen. Das Upgrade, was ich erst seit kurzem habe, ist diese hier. Das ist die Atro Skin von. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was der Hersteller ist. Naja, ich schreibe es in die Beschreibung dann rein. Die hat den Vorteil und den Nachteil, dass sie die ganze Geschichte auf mehr Klettverschlüsse aufteilt. Also, die hat insgesamt vier Klettverschlüsse. Den kleinen hier oben für die Hand, also den lasse ich immer zu eigentlich und schlüpft dann einfach rein. Das Material hier innen ist einfach Kunstfaser, es fühlt sich auch so an. Der Vorteil von diesen einzelnen Klettverschlüssen ist, dass man den Druck beliebig einstellen kann, und zwar unterschiedlich, je nachdem. Also ich kann hier oben locker lassen, hier fest anziehen und da wieder locker lassen. Ich kann sie auch oben fest anziehen und überall sonst locker lassen. Das ist ganz angenehm. Also für mich im Moment ist das ein bisschen besser so, weil ich praktisch hier unten immer ein bisschen Luft haben will, damit die Muskeln arbeiten können aber hier oben muss sie richtig fest sitzen, damit mein Handgelenk sich nicht nach außen bewegen kann. Die Artroskin ist genauso wie die Spectra in dem Sinne, dass sie auch zwei Schienen hat, auch wieder auf der Handflächenseite und auf der Handrückenseite. Viele Handgelenkschienen haben nur eine Schiene. Das finde ich persönlich für meine Bedürfnisse zu wenig, weil ich auch vermeiden will, dass die Hand sich eben nach hinten bewegen kann und dann brauche ich hinten eine Stütze. Aber zum Beispiel für Karpaltunnelsyndrom oder viele andere Handgelenkbeschwerden kann es natürlich völlig ausreichen, nur eine Schiene zu haben. Aber meine erneueste Errungenschaft sind diese hier. Die sind von Exos. Die sind komplett aus Plastik. Die werden heiß gemacht und dann an das eigene Handgelenk angeformt. Eigentlich sind die gedacht als Gipsersatz, also zum Beispiel, wenn man sich einen Knochen gebrochen hat. Aber für mich funktionieren sie natürlich auch. Die habe ich mir geben lassen mit, diesem, mit dieser Daumenstütze noch. Das haben meine beiden anderen Schienen nicht, das gibt es natürlich auch, weil ich das Daumengelenk stabilisieren wollte. Die trage ich eigentlich fast nur nachts über oder tagsüber mal kurz, wenn es akut ist. Und die hilft unheimlich gut. Also, es ist echt klasse. Die hat so einen Schnellverschluss, da dreht man einfach feste. Krotz, krotz, krotz. So. Kann man ein bisschen locker lassen oder auch ein bisschen fester anziehen, je nachdem. Wenn ihr aktiv das entsprechende Körperteil benutzt, würde ich euch empfehlen, immer die Bandage oder Schiene fester anzulegen, als wenn ihr entspannt seid, damit ihr die maximale Stützwirkung herausholen könnt, unter Belastung. Wenn ihr entspannt seid, wenn ihr zum Beispiel die Schiene beim Schlafen tragt, könnt ihr die ruhig etwas lockerer lassen, dann kann das entsprechende Körperteil atmen und sich ein bisschen bewegen, dann gibt es keine Druckstellen, weil ihr auch nicht so viel Last dann drauf bringt. Dann kann man das einfach wieder hochziehen. klock Und so ein bisschen aufbiegen. Und dann raus. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber es geht. Die Schienen, die ich habe, die sind jetzt alles statische Schienen. Also die können sich nicht bewegen. Es gibt aber auch für viele Körperteile Schienen, die sich mitbewegen. Also zum Beispiel für die Knie. Gibt es Schienen, die haben ein Gelenk drinne und die bewegen sich mit dem Knie mit. In der Videobeschreibung werde ich euch noch den Hilfsmittelkatalog verlinken, wo ihr auch selber nach Hilfsmitteln unter anderem Schienen und Bandagen suchen könnt. Die Bandagen heißen Bandagen, aber die Schienen heißen hier entsprechend Orthesen. Da könnt ihr euch auch raussuchen, was ihr wollt. Ich finde es persönlich sehr hilfreich, wenn ich schon zu meiner Ärztin oder zum Arzt komme und genau sagen kann, was ich will. Es gibt dann zwar manchmal ein bisschen Reibereien, weil die nicht so richtig nachvollziehen, wie ich drauf komme, aber wenn man nicht weiß, was man will, dann kriegt man halt irgendwas und das ist oft nicht das, was man braucht. Das war's auch schon wieder für dieses Thema. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen.